Reinigungstücher oder Waschlappen kannst du sehr vielfältig benutzen. Natürlich einmal, um dein Kind sauber zu machen und zwar am ganzen Körper. Oder du kannst es auch für dich nehmen. Es sind ganz tolle Abschminktücher. Reinigungstücher gibt es aus unterschiedlichen Stoffen. In diesem Fall ist es eine Bambusviskose, aber es gibt natürlich auch welche aus Baumwollstoffen. Es gibt welche, die haben eine frotte Seite, manche haben eine glatte Seite. Es gibt sie in unterschiedlichen Größen. Es gibt sie Kleiner und es gibt sie größer. Sie sind auf jeden Fall immer waschbar und damit langlebig und vermeiden einfach, dass du viel zu viele Einwegtücher verwenden musst.